Okay, komm Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage ja, wieder? Ja, ja, bist du bereit? Ja, bist du bereit, weil Willkommen in einer Spezialfolge der Etage 13, denn ähm, wir hatten das Thema zwar schon mal, aber ich habe jetzt mein zweites Theaterstück hinter mich, hinter mich gebracht, um nicht lange mit dem, den heißen News hinterm Berg zu halten und ich begrüße alle, die schon gedacht haben, äh, Etage 13 ist tot, so wie ungefähr alle Social-Media-Portale für öfters mal für tot erklärt werden. Also so gehen auch wenig tot. Wir haben eine, uns eine kleine Auszeit gegönnt, weil äh, Frank Rosin da war und uns die Küche kaputt gehauen hat, weil wir zwei Drecksköpfe sind. Muss man einfach sagen. Ja, so ist das. Wenn Frank Rosin da ist, wenn Frank Rosins Bauch in der Küche auftaucht, dann haben wir zwei Bäuche, Steffen und ich, nichts mehr zu lachen. Und ähm, wer also hier nicht Theater interessiert ist äh, und nochmal Einblicke haben will, weil ich gedacht habe, zum zweiten Stück kann ich jetzt nochmal vergleichen, ähm, wie es zum Verhältnis zum ersten Stück gewesen ist. Und äh, ihr seht, bei mir hat sich eigentlich nicht allzu viel geändert, so also, dass noch mehr zugestellt wird mit Wäsche, äh, lustigen Nerd-Utensilien. Äh, naja, ihr seht's es ja. <lacht> Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wie immer, äh, man kennt mich ja, ich lieber strukturiert, bevor ich anfange zu sabbeln. Und zwar verhielt es sich so, dass wir, ähm, dass wir geprobt haben, um dieses Jahr am 23., 24. und 25., das sind Freitag, Samstag und Sonntag, und zwar der 11., also November, ist gar nicht so lange her, äh, Jekyll und Hyde aufzuführen. Aber nicht irgendeinen Jekyll und Hyde klassisch, sondern Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Ja. Das heißt, es gab so äh, kleinere Änderungen, die sie so ein bisschen betreffen. Und ähm, das erste Stück im Vergleich dazu ähm, hatte ich das Gefühl, wir so ein bisschen hochgeistiger während Das Stück jetzt hier so ein bisschen klamaukiger ist. Ich gebe es von Anfang an zu. Als ich den Text bekommen habe, habe ich gedacht... Mm, ja, mm, mm. Es gab auch nicht äh, viele Rollen, wo ich gedacht hätte, pff, willst du die jetzt machen? Zu den Rollenverteilungen kommen wir aber gleich. Ihr werdet merken, da gibt es wohl mittlerweile ein Muster bei mir. Ähm, und zwar habe ich dann äh, den Text bekommen für das Casting, das dann in einer Privatwohnung stattgefunden hat und habe den Text so ein bisschen durchgeblättert und habe beim Bo Durchblättern gedacht, pff, ja, ah, ich habe sogar noch eine Textversion hier. Äh, das sieht dann so aus. Hier stehen dann die Rollen drin. Und das ist jetzt nicht meine Textversion. Das sähe nämlich viel durcheinander aus. Meine ist einfach schon total zerfleddert und mittlerweile weg. Ich habe hier den äh, Text von einer der Hauptrollen. <lacht> hat sie jetzt, vielleicht hat sie irgendwas Kompromittierendes reingeschrieben. Ja, sieht aber nicht so aus. Sie hat sich schon ein bisschen Notizen gemacht, äh, wie sie manche Sachen spielt. Und ähm, ja, ich habe mich für die Rolle des Lord Cary äh, interessiert. Ja, Man kann also sagen, mittlerweile ich stehe auf Titel. Beim letzten Mal ist noch ein Professorentitel. Diesmal ein Adelstitel. Immer das vorgeben, was man nicht ist. Warum hat mich die Rolle äh, angetan? Nun ja, es gibt in diesem Stück einen Professor, der ein bisschen schusselig ist und nicht ganz äh, in dieser Welt. Und da habe ich gedacht, komisch, das hatte ich schon beim ersten Stück, warum sollte ich das wieder tun? Mhm. Und deswegen habe ich mich für die einzige Rolle entschieden, wo ich gedacht habe, ist ja einigermaßen, ich hatte mir auch Jack the Ripper gekostet. geil, Jack the Ripper, habe ich ja richtig Bock drauf, so einen richtig geilen Bösewicht. Naja, Jack the Ripper wird in dem Stück, kommt äh, erstmal gar nicht, fast gar nicht vor, so gut wie gar nicht, äh, hat aber auch einen, wie soll ich sagen, unsäglichen Abgang. Mhm. Ähm, um es mal mit den Worten des kölschen Interprete äh, Interpreten, diese Rolle zu sagen, niemand tritt mir ins Gemäsch. Mhm. Er hatte nämlich so einen schönen kölschen Akzent und da hieß es dann, niemand tritt mir ins Gemächt. Auf Hochdeutsch hat er umgewandelt in, niemand tritt mir ins Gemächt. Das hat schon für einige Heiterkeit gesorgt. Mhm. So, jetzt habe ich, äh, jetzt war das Casting, es war schwül, es war Sommer, also ist schon wieder ellenlang her. Und äh, ich sollte Lord Carey, also ich habe mir Lord Carey ausgesucht, weil bei diesem Mal war es, äh, weil es ein Regisseur war, der neu angefangen hat, äh, konnte ich mir das mehr oder minder aussuchen. Also habe ich Lord Carey gespielt und hatte aber schon beim Anfang des Castings, als ich da hingekommen bin, schon jemanden gesehen, die selber folgendes Zitat beim letzten Stück gemacht hat. Ah, Theater? Nee. Also Theater? Nee, mache ich. Also nee, ich brauche echt eine Pause. Hm? Wer war die erste Person, die ich dann wieder auf dem Parkplatz getroffen habe, auf dem Weg zu diesem Casting? Ding, ihr habt es geraten, genau diese Person. Äh, Spoiler, diese Person, also spoilen kann man ja gar nicht mehr, ist ja alles vorbei, das ist im Theater könnt ihr eh nicht mehr sehen. Diese Person hat dann diese Rolle auch nicht sozusagen bekommen, aber weil auch genug Leute da waren. Die war als Ersatz gedacht. Und bei diesem Casting kam es mir dann lustigerweise ähnlich vor, ähm, wie sie, weil sie wurde gefragt, ob sie vielleicht eine Hauptrolle übernehmen sollte, weil die dementsprechend nicht da sein sollte. Ja, und dann stand ich da vorne und dann sagte der Regisseur, hm, mach doch auch mal den Jekyll. Und ich so, nein, nein, nein, nein. Ich will keine Hauptrolle. Ist mir gerade eh ein bisschen, ich habe eh ein bisschen Stress jetzt gerade. Also hatte ich wirklich während der Probenzeit, aber dazu später mehr. Ähm, ich möchte jetzt nicht noch eine ganze Hauptrolle vorführen. Es ist mir einfach viel zu viel Lärmerei und oh, furchtbar. Naja, dann habe ich das Einzige gemacht, was ich machen konnte. Ich bin vollkommen transparent gewesen und habe gesagt, Markus, so heißt unser Regisseur, was auf. Ich ähm, machte den Jettel aber ich mache ihn dir schlecht, so dass du mir laut Carrie geben wirst. Und ich habe es leider nicht ganz so schlecht hinbekommen. ein eingeblühter Fazke. Äh, aber ich habe trotzdem die Rolle nicht bekommen, was gut war. Wenn ich mir vorstelle, was äh, der Schauspieler, der den Jacket verkörpert hat, alles lernen musste, pff, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt, ganz ehrlich. Ähm, das Schöne, woran ich mich noch erinnern konnte beim ersten Casting ist, ich habe den Katzenautomaten mitgebracht, der mittlerweile bei uns im Haus Regenanklang gefunden hat. Ich werde versuchen, äh, ein Foto hier einzublenden. Für alle, die jetzt nur den Audio, das Audio hören, ähm, ich, wir werden parallel dazu auch das Video dazu veröffentlichen. Dazu gibt es dann vielleicht noch einige extra Bilder ähm, oder äh, vielleicht sogar noch ein Video. Das Darum äh, kümmere ich mich. Äh, aber ich versuche trotzdem, für die Leute, die es nur hören, es so verständlich wie möglich zu formulieren. Okay? Deal. Ähm... Ja, ich hatte meinen Katzenautomat dabei. Ähm, was ist das? Ein Katzenfrüterautomat. Ich bin ja äh, frisch gebackener Katzenpapa. Also jetzt schon mittlerweile ein Dreivierteljahr. So neu ist es jetzt auch nicht. Sind, äh, ich glaube, wir haben auch schon in den letzten Folgen mit Steffen so drüber gesprochen. Äh, aber es ist immer sehr schön, wenn die Tür aufgeht. Wenn ich äh, rede und vor der Kamera, dann geht die Tür hoffentlich auch immer wieder zu. Wir warten mal kurz. Keiner! Äh, ich spreche einfach nur in die Kamera und muss das dann schneiden. Katzenautomat bin ich stehen geblieben. Äh, ein Katzenfutterautomat ist im Endeffekt nichts anderes als eine ähm, Einheit, bei der man oben ganz viel Katzenfutter reinschmeißt, Trockenfutter in dem Fall, nicht Nassfutter, und drückt auf einen Knopf und dann kann man steuern, wie viel Portionen dieses, äh, bei uns in unserem Fall 8 bis 9 Kilo Vieh, äh, sich einverleiben darf. Fantastisch. Äh, gut, dass die Katze nicht selber drücken kann. Sie würde wahrscheinlich sehr oft den Knopf drücken, bis das Ding einfach leer ist, weil sie total auf dieses Trockenfutter steht. Ähm und das hatte ich mitgebracht beim Casting. Und äh, das Schöne war, dass äh, keiner sich getraut hat, dieses Ding anzupacken, weil ich hatte noch kein Katzenfutter da reingetan, natürlich nicht. Ähm, aber M&Ms. Und so habe ich das halbe Casting mit verbracht, vor diesem Ding zu sitzen, um mein Technik-Nerd-Gag-Gadget äh, sozusagen zu testen. Und das war sehr sehr lustig, weil äh, ich habe auch noch ein Programmiert, wenn man drückt, dass dann die ganze Zeit äh, kommt, Hallo Zoe, lecker, lecker. Ähm, lustiger war es glaube ich nicht, dass ich es dann auf der Arbeit mal probiert habe, mitten in einem Meeting. Und das wird, der Ganze wird ja auch dreimal abgespult. Naja, aber ich arbeite noch da. <lacht> Im Vergleich die Rolle des Professors und Rolle Jekyll. Jekyll, äh, Rolle Jekyll steht hier, Rolle äh, Lord carry sollte ich mal schreiben. Ähm Gute Abfrage wäre jetzt mal zu sagen, kann ich noch kann ich noch Text vom Professor und kann ich noch Text vom Lord Carrier, damit ihr mal so einen Eindruck kriegen solltet. Ich glaube, ich hatte damals auch diesen Textpart bei einer unserer Folgen mit äh, Steffen besprochen. Und an was ich mich vom Professor noch erinnern kann, ist... Versuch's mal. Nein, Peter, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, der gern von Leuten erzählt wird, die entsetzt sind über die Bevölkerungsexplosion. Mehr geht nicht. Da kommt nämlich richtig viel Mathe danach. Jetzt haben wir Lord Carey. Das Problem von Lord Carey war, den Professor konnte ich auch im Alltag gerne mal mit seinen langen Monologen irgendwo einsetzen. Ähm, egal, ob es passte irgendwie immer, weil er so lange Monologe erzählt hat. Das Problem von Lord Carey war, er ist ein schürzenjäger, perverser Lord und hat dementsprechend auch MeToo-würdige Szenen in dem Stück. Ähm, also eine Szene vor allem. Ich Klatsche einer Frau einfach mal auf den Hintern. Mhm. Keine stolze Sache muss ich sagen. Das hat auch äh, bei den Proben einiges an Überwindung gekostet. Äh, und der äh, Regisseur, der auch gleichzeitig seine Freundin für die Rolle vorbesetzt hat, das heißt, ich habe seiner Freundin auf den Hintern gehauen. Hatte immer gefragt, ja, wollte jetzt irgendwann richtig durchziehen? Und ich so, okay, ja. Aber ich bin froh, dass ich nicht mehr machen muss. Hat sich nicht toll angefühlt. Oh ja. ähm, also das Gefühl. Und ähm, das andere, äh, dazu komme ich später. Wobei, nee, ähm, ich möchte mal die Verbindung von beiden Rollen so ein bisschen erzählen. Der gute Professor ähm, hat hier eine Szene gehabt, über die ich in einer Folge so lange hinten noch mit dem damals noch Model, die damals noch im Theaterverein gesprochen hat, erzählt habe. Die setze ich auf meinen Scho Schoß und ich muss ihre Brüste begutachten. Nun muss ich dazu sagen, dass ich den Text vom Stück wie immer nicht ganz so gut durchgelesen habe bis zum ersten bis zur ersten Probe und dann mir nachher aufgefallen ist, da ist ja schon wieder so eine kompromittierende Szene drin. Mhm. Diesmal ein bisschen heftiger, muss man sagen. Und zwar in dem Stück bin ich in dem, Prof bin ich in dem Labor, wo das Stück größtenteils spielt von Jekyll und suche etwas und dann ähm, liegt da eine vermeintliche Leiche am Boden, die wacht aber wieder auf. Ich gebe der einen Trank, leider Jekylls Zaubertrank, mit dem er sozusagen Leute verwandeln kann. Und dieser Trank hat auf diese Person die Wirkung, dass sie total liebestoll wird. Und jetzt ratet man, wer das erste Opfer war. Richtig, ich. Das heißt, ich stehe auf dieser Bühne und dann äh, reißt sich diese Person die Bluse auf. Also wirklich äh, so hier, dass man nur BH sehen kann. Und ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. Äh, diesmal gab es halt auch äh, Küsse auf der Bühne. Auch von mir diesmal, wie immer, beim, wie beim Professor nicht gewollt, weil ich nichts von dieser Haushälterin wollte. Ähm, aber das schien wohl eines der größeren Gags, Slapstick-Gags zu sein, weil ich endlich mal ein Talent von mir einsetzen konnte, was ich gut kann. Ich falle gerne. Ich falle gerne hin. Dazu später auch noch mehr. Ähm, ich kann sehr gut fallen. Also... Ich kann so gut fallen, ich war während der Proben zwischendurch mal ein bisschen erkältet, vergrippt und bin so von, der, von den Sinnen gefallen, außer Sinnen gefallen, dass ich mir beim Runterfallen auf den Boden bei einem der ersten Proben die Rippe geprellt habe. Mhm. Oh Mann, das war keine schöne Zeit, weil ich musste in dem Stück gleichzeitig nicht nur Lord Carrie, sondern auch einen Werwolf spielen. Und da der sehr agil war, wusste ich nicht, ob das bis zu dem Zeitpunkt ging, aber bei der Aufführung ging es halt wieder. Aber ich muss euch schon sagen, diese Rippenprellung, das war die Dämlichkeit hochziehen. Oh Mann. total benebelt im Kopf, so ein bisschen vergrippt und dann einfach nach vorne fallen. Ich habe mich einfach wirklich, wie, wie, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein nasser Sack. Pff, oh nicht mehr atmen könnt und dann gesagt, ich glaube, ich muss mal kurz Pause machen. Mhm. So, das mal so zum Vergleich so ein bisschen zu ziehen. Ähm, wenn ich ein Textstück von Lord Carry sagen müsste, sind das immer nur so aktionsgetriebene Sachen, die man halt nicht so zwischendurch gut einsetzen kann. Aber er sagt gerne so Sachen wie, es gibt so Sätze, die ich Ach, furchtbar für mich auch als Rolle zu verkörpern fand. Er, er, er antwortet zum Beispiel ähm, in diesem Stück auf die Frage von Jekyll, ähm, dass er nicht scharf auf eine bestimmte Person ist, auf seine Haushälterin, die ich auf den Po klatsche. Sag ich, ach was, du bist scharf auf sie. Ich seh's doch in den Augen, du schwere Mütter. John Kerry bleibt nichts verborgen. Hm? Und dann bringe ich so ein tolles Wortspiel, das heißt Ich kenne dich. Du Scharf wie ein Spitz und spitz wie ein Schaf. Puh. Da sind die Sachen vom Professor mir als Text schon näher gelegen gewesen, aber man will sich ja auch immer so ein bisschen überwinden. Und ich glaube, in die Richtung habe ich mich jetzt gut überwunden. Was so ein bisschen klar geworden ist, ich spiele wohl gerne Bösewichte oder Charaktere, die man nicht so gerne mag. Nein sind auch die Interessanteren. Also ich hätte Jekyll für mich nicht so interessant gefunden. Ich hätte vielleicht höchstens noch Jack the Ripper gut gefunden. Und es gab ja sonst auch nicht viel mehr Männerrollen, muss man sagen. Männerrollen waren sehr rar gesät. Hm. So. Jetzt habe ich mir hier eine kleine Aufgabe gestellt. Denn was ich mich ja manchmal frage, ist, wenn man so Einzeldinger macht, ob der gute Steffen sich das ja auch anhört. Er hat ja letztes Mal erzählt, dass er sich alle Aufnahmen anhört. Und ich will, will jetzt mal prüfen, ob er sich das wirklich anhört. Und zu dem Zweck habe ich jetzt eine kleine Aufforderung für Steffen. Lieber Steffen, wenn du das hörst dann und dieses Video oder schrecklich der Podcast hochgeladen ist und du hast es dir wirklich ganz angehört, dann werde ich das erkennen, indem du in deinem Facebook-Profil oder auf welchem Social Media du auch Podcast schreibst. Ich habe es versucht auf Hessisch, das ist kein Hessisch. Wir haben bei uns auf der Arbeit eine hessische Arbeitskollegin, seitdem ich, Hessel bin ich der Hessler. Ich bin der Steffen Hässler. Du schreibst, ei, super. Da hat der Bastele wieder geschwätzt. Das muss ich mir anhören. Ei, in der Etage 13. Das ist schon eher saarländisch, oder? Aber ich sag's nochmal, Steffen, für dich. Ei, super. Da hat der Bastele wieder geschwätzt. Das muss ich mir anhören. Ei, in der Etage 13 Wenn ich das so spontan machen soll, kriege ich das nicht hin. Wenn ich meine, Häs Häs Jetzt ich hässlich. meine hässliche Kollegin habe, dann funktioniert das lustigerweise, dann kann ich mich direkt, wenn ich das höre, kann ich mich darauf einstellen. Lustigerweise haben wir auch eine bayerische Arbeitskollegin und bei der, als sie noch äh, vor, als die hessische Arbeitskollegin noch nicht da war, bin ich immer ins Bayerisch verfallen. Ich mache halt Dialekte nach, aber es ist irgendwie so eine Angewohnheit. Herr ähm, ja Steffen, ich freue mich, wenn dieser Beitrag in irgendeiner der Social Media Kanäle landen wird. Ich bin mal echt gespannt. Das würde bedeuten, du hast auch bis hierhin hingehört. Denn ich habe ja auch zwischendurch mal von dem Stress gesprochen, den man während der den ich während der Probezeit habe. Das sind ziemlich persönliche Dinge mit dabei, die will ich nicht zu sehr ausufern, aber ich hatte Probleme, mir zum Beispiel dadurch den Text zu merken. Und andere persönliche Dinge, die noch dazugekommen sind, will ich hier nicht weiter erörtern. Das würde ich gerne in der nächsten regulären Episode machen, um euch auch mal ein bisschen heiß zu machen auf die nächste Podcast-Episode. Und hier liegt es an Herrn Steffen Liebschner, wann er es denn in seinem kleinen Termin-Business-Kalender schafft. Für die Etage 13 äh, Zeit zu haben. Sonst, wenn das hier so weitergeht, dann mache ich daraus die Etage 6,5. So, mein Freund. Nein. Es sieht so aus, als gäbe ich demnächst wieder eine Weihnachtsausgabe und ich denke, dieses Jahr leider nicht vor Ort. Schaffe ich einfach nicht. aus Gründen. Dazu demnächst mehr. So, das war jetzt aber genug sind. Jetzt äh, komme ich zu den Proben. Dazu habe ich mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, ich habe schon gesagt, ich kriege es mit dem Text. Also ihr wisst ja vielleicht noch, dass ich bei dem ersten, ersten Theaterstück alles vorgelernt habe, weil ich so doof war und gedacht habe, oh, ich muss alles können. Bei diesem Stück war es genauso. Ich habe aber nicht gelernt. Ich habe versucht zu lernen und habe dann meine ersten Sachen vorgetan. Da waren immer kleinere Fehler drin. Und was sagt der Regisseur Demotivierendes zu mir? Er sagt, ja, dann probiere es doch jetzt erstmal zu lesen ohne auswendig lernen, wenn das nicht klappt. Kindisch, aber mein Trotzkind wurde aktiviert und ich habe dann sehr lange Zeit keinen Text mehr gelernt. Sehr lange keinen Text. Sehr lange keinen Text mehr gelernt. Das ist die ganze Wahrheit. Es war einfach nur kindisch. Ähm, ich kann sagen, zum Schluss hat es funktioniert. Aber ich habe sehr lange gebraucht, bevor ich den Text intus hatte. Also diesmal hat es wirklich richtig lange gedauert. Und ich habe, wie gesagt, durch private Sachen auch ein bisschen im Kopf nicht frei gehabt. Da ging das sowieso nicht so gut. Und habe mir gleichzeitig auch gesagt, dann eben nicht Unannehmlichkeiten für die Rolle waren, alle auf der Bühne durften Brille anhalten, außer mir. Denn ich durfte Kontaktlinsen tragen und musste sowieso mein äh, Aussehen ein bisschen an, äh, umändern. Denn ähm, ich äh, sollte Koteletten haben. Kotelett an der Backe. Und meine Haare, ich durfte nicht zum Friseur gehen. Das, was ihr jetzt seht, ist ein eintagesfrischer Schnitt. Ja, Für die Videozuschauer habe ich jetzt hier übrigens noch äh, dazu, dass äh, Video verlinkt, in dem ihr seht, wie viel Vorbereitung es braucht, sich für in dem Fall eine Probe vorzubereiten und immer seht, wie ich damals ausgesehen habe. Na, ihr Ratten da draußen. Von euch nehme ich auch gern einen Kaffee, meine Zuckerschnecken. Schmeckt bestimmt ausgesprochen lecker. Genau, also ich hatte lange Haare und äh, also lange Haare und ähm, Kontaktlinsen drin, das dann sieht, die, dann sehe ich schon etwas anders aus, muss ich einfach sagen. Vor allem habe ich das Gefühl, nachdem jetzt die Haare absehen, sieht man das doppelt wieder mehr vielleicht rede ich nur noch so ich will ich will, ich will eitel im Alter ähm ich höre gerade halt übrigens Katze ähm aber ich habe ich hasse Kontaktlinsen anziehen hasse ich ja wie die Pest also ich mache ich glaube wenn ich es regelmäßiger machen würde würde ich es nicht mehr so schlimm finden aber das war zwischendurch so ein Greibe und ich hatte so rote Augen ähm aber irgendwie hat habe ich dann doch noch geschafft ich habe früher in der Schulzeit Kontaktlinsen getragen und habe dann im Deutschunterricht immer so die ganze Zeit gerieben, bis sie raus waren. Und dann lag da so eine Plastikscheibe auf meinem Tisch und ich konnte die Hälfte der Sachen nicht mehr sehen. Oder im schlimmsten Fall habe ich mir alles rausgerieben, konnte ich gar nichts mehr sehen. Tada! Wir haben geprobt in einem äh, in einem ähm, Jugendhaus, das hieß Bauhaus. Und es war schön, eines Tages hatten wir das Bauhaus vor uns mit Schlüssel und sowas zum Abschließen auch. Und da waren noch Jugendliche. Und da habe ich gedacht, furchtbar, Kinder... Ekelhaft. Ähm, die sind nämlich äh, an mir vorbeigelaufen. Ich musste wie immer auf die Toilette, Nervositätsgang. Und die wollten mir einfach nur kundtun, dass äh, das äh, jetzt zumacht. Und das haben die nicht gesagt, indem sie gesagt hey, das macht jetzt zu, kannst du rausgehen. Sondern alle fünf, die darum liefen, haben immer wieder im Chor miteinander gesagt, das ist jetzt zu, das ist jetzt zu. Ich habe mir einfach ich habe mir einfach nichts anmerken lassen und bin einfach auf Klo wie Sie haben es immer weiter gemacht und habe nur gedacht so, ist unsere Jugend verloren? Ja, ja, ich weiß, es ist theatralisch, theatralisch. Aber ich würde ja sonst kein Theater machen. Ansonsten waren die Proben eigentlich ganz gut. Ähm, es gab äh, viel zu proben. Wir haben zwei Wochen lang dann auch wirklich durchgeproben mit einem Tag Pause, weil zwischendurch gesagt worden ist, uh, wir brauchen echt mal einen Tag Pause. Und da war ich auch echt fertig, da, ich auch, weil äh, Nervosität und sowas, Wir haben dann gar nichts mehr hinbekommen. Und damit sind wir auch schon bei den Aufführungen. Und die Aufführungen fasse ich so ein bisschen zusammen, denn ähm, es gibt im Endeffekt, äh, gab es eigentlich keine großartigen Probleme, bis am ersten Tag, da hat die Technik gesponnen, da hat die Technik nicht so gut mit eingestellt, ähm, aber es gab auch sozusagen für jeden Tag ein Missgeschick von mir ungefähr, die ersten zwei sogar, welche die ich nicht wollte und eins zum Schluss, das war beabsichtigt und zwar, erster Tag, ich stehe auf der Bühne und äh, zum Beschweren von Elementen werden Sandsäcke geholt da hinten die Stützen, da sind Stützen dran und da werden drauf gestellt Was passiert? Äh, ein Sandsack wurde vergessen, ich gehe noch schnell auf die Bühne, die Bühne nicht an, du stehst mitten im Scheinwerferlicht. Und ich war direkt auch als nächster mit der Szene dran und habe gesagt so, ich komme gleich noch mal rein. Gab zum Glück ein Lacher. Dann war ich raus. Glück gehabt. Zweiter Tag. Schwieriges Publikum, aber auch hier äh, hatte ich ein kleines Missgeschick. Und zwar äh, bin ich, war das die Szene, in der ich von dieser Haushälterin so äh, solch mal durchgeknutscht worden bin und äh, da bin ich so komisch gefallen oder so komisch weggerannt dass man dass eine taschenuhr die ich mit hatte nach vorne auf den boden gefallen ist was passiert was sie sieht irgendwas was sie muss direkt was sagen oh meine taschenuhr passt überhaupt gar nicht in den text kam wirklich so richtig random oh meine taschenuhr und wenn er trotzdem weggerannt zum glück hat dann mir eine kollegin die Taschenuhr zurückgegeben danke und der dritte tag das hat eigentlich auch alles ganz gut funktioniert wir haben, ich habe äh, äh, extra ähm, der jungen dame die mir immer wieder die, äh, mich abknutschen durfte, habe ich, äh, hab ich etwas gegeben, was ihr richtig Spaß gemacht hat. Ich habe ihr die Erlaubnis gegeben, ich hatte so eine Weste an mit goldenen Knöpfen und habe gesagt, die werde ich eh nie wieder anziehen. Reißt sie mir kaputt. Und dann reißt die wirklich da dran und hatte so eine diebische Freude. Ich habe mir aber auch einen Spaß erlaubt. Als sie so auf dem Boden lag äh, und eine Leiche spielen sollte, habe ich mich zu ihr runtergebeugt und gesagt, na, noch kaufen Snickers? <lacht> Tut mir leid. Ja, manchmal kommen ja noch die kindlichen Ärgergefühle so ein bisschen hoch. Ich liebe es, andere zu ärgern. Also früher, fragt meine Geschwister, die haben sehr drunter gelitten. Ähm, genau, diese äh, problematische Szene mit dem Abknutschen. Dazu kann ich auch nur sagen, äh, bei einem Probengang äh, wurde das ganz lange Zeit nicht gemacht. Und auch hier, wir haben mal zu Hause geprobt, hat sie mich immer nur auf die Wange geküsst. Äh, ich bin da mittlerweile so ein bisschen durch durch diese erste Erfahrung mit äh, der Mareike, äh, damals bin ich dann ein bisschen abgehattet gewesen und habe irgendwann mal, glaube ich, ähm, vor den Aufführungen zu ihr gesagt, komm mal her, komm mal her, und ich sage, jetzt küsst mich einfach mal. Wie? jetzt einfach so? Ich sag, ja, sonst machst du es ja nicht. Hat sie nicht gemacht, ich fühlte mich awkward, weil ich einfach mal irgendeine wildfremde Frau zum Küssen animiert habe, aber sie hat zum Glück auf der Bühne dann doch noch geschafft. Puh. Nein, nein, Moment, ich muss da korrigieren. Sie hat die ganze Zeit nicht gemacht, auch beim Aufbauwochenende nicht, aber dann stand ich da so und habe gerade an einem Aufbauplan gebastelt und dann kommt von der Seite so und ich so, ja, der denkbar beste Zeitpunkt, aber freut mich, dass du dich überwunden hast. Wie so ein, wie so ein Auto, was einem gegenwärtig Ja, apropos Excelisten. Äh, für diese Aufführung ist so ein bisschen mein Arbeitsgehen durchgekommen, weil ich Chaos hasse, habe ich irgendwann angefangen zu sagen, kommt Leute, das ist mir jetzt einfach zu chaotisch, ich werde jetzt die Excel-Listen für Umbau und Abbau und sowas machen. Und dann geht das auch schon einigermaßen okay. Und dann habe ich wirklich Excel-Listen gemacht und dann lief das auch sehr viel besser mit Um- und Abbau. So, jetzt gucke ich, was ich noch habe. Ach ja, ich hätte ja mal kurz zwischendurch gesagt, äh, hinfallen ist so mein Ding. Ja, ich habe so im Moment so meine Schwierigkeiten mit, äh, aber das sind ja schon mal Teile meiner Geschichte gewesen, so mit sozialer Interaktion verabschieden, begrüßen, alles furchtbar. Und in dem Fall war es verabschieden. Ähm, wir sind nämlich samstags in eine Kneipe gegangen. Zuerst in eine Schlagerkneipe. Oh Gott. Da haben selbst die über 50-Jährigen, glaube ich, immer gesagt, oder 40-Jährigen, äh, was, Scheiß. Und dann sind wir in der Raucherbar. Da hat dann eine von unseren Leuten, die mitgegangen ist aus dem Theaterverein. Äh, die konnte Rauch, die kann Rauch so wenig von Rauchern äh, ausstehen, dass sie die ganze Zeit so gehustet hat, wie meine Katze, wenn sie kotzen müsste. <lacht> sehr hübsch. Ähm, dann waren wir zu Schlüssel in einem Bukala Gleef Black Music, das mir wieder sehr so zusagt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich einfach. Ich mache den polnischen. Ich sag, ich sage vielleicht höchstens noch Tschüss und wieder weg. Wollte gerade aufbrechen. Wollte gerade gehen, habe mich von einem verabschiedet, also man keinen polnischen gemacht. Und ähm, ja, da lief dann ähm, Backstreet Boys. Also bin ich für drei Lieder nochmal auf die Tanzfläche gegangen und habe dann meinen Mantel ausgezogen und habe gesagt, Ciao und bin wirklich aus der Tür raus. Also hat der polnische hier noch so ein bisschen geklappt. Das hat beim zweiten Mal nicht so gut funktioniert. Eine Woche nach dem Theateraufführung gab es einen 40. Geburtstag. Und... Ähm, ich wollte jetzt einfach nur irgendwann gehen und äh, habe wieder gesagt, okay, ich bleibe wieder was länger, habe eine halbe Stunde den Wecker gestellt, nach einer halben Stunde hatte gestellt und dann habe ich Tabula rasa gemacht und bin vorne hingegangen und gesagt, ciao. Und dann sind die Leute vom Theaterfahren hinter mir hergerannt, weil ich da bleiben sollte. Und ich habe mich wie ein Tier, äh, bin ich weggerannt und was passiert? Ich bin natürlich auf die Fresse geflogen. Hose auf und äh, eine Seite dreckig. Also ich werde nicht mehr der Meister im polnischen Abgang, der Welt, den Weltmeistertitel. Den können Sie mir absagen. Was kann ich jetzt zusammenfassend sagen zu, den, äh, zu Jekyll und Hyde? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass nebenher sehr viel Stress aufgetaucht ist, kann ich jetzt schon sagen, es gibt jetzt eine Einjahrespause mindestens. Muss sein, das reicht. Aber trotzdem, wer sich für Theater interessiert, wer Lust hat, das müssen nicht nur Schauspieler sein. Es gibt auch Leute, die so fliehen und es gibt auch Leute, die einfach nur aufbauen und helfen. Es macht eine super Menge Spaß und ähm, diese Erinnerung, die man da hat, die kann man immer wieder mit diesen Leuten teilen. Und das macht schon echt Bock, muss ich einfach sagen. Also nochmal ein Hinweis, wenn ihr Lust habt, geht in einen Theaterverein. Wenn ihr in der Kölner Region seid, kommt bei den Theaterfreunden Trostdorf vorbei. Es ist halt wie in jedem Verein. Vereine sind halt typisch. Aber hier ist es normal, du kannst sozusagen in eine andere Rolle schlüpfen. Das macht schon sehr viel Spaß. Auch wenn Lord Carrie jetzt nicht meine Lieblingsrolle war. Es war doch ein Erlebnis. <lacht> ja, und damit beende ich hier meinen kleinen Ausflug in Theater des Grauens 2 und wünsche euch noch einen schönen Abendtag oder Mittag. Und wir hören uns dann bei der nächsten regulären Episode. Bis dahin. Ciao.